mehreren Kindern bin, ist es natürlich auch in meiner Rolle als gelernte Erziehungswissenschaftlerin für mich ganz naheliegend zu sagen, ich möchte es ausprobieren mit Kindern und zu schauen, was da passiert. Und heute präsentiere ich das jetzt eben weniger aus der Rolle als Mitarbeiterin von Salzburg Research, wo ich mich eben auch mit Erwachsenen beschäftige, und was im Makerspace passiert, sondern präsentiere vor allem die Dinge, die welche Erfahrungen wir mit Kindern gesammelt haben und welche Möglichkeiten es da für sie gibt. Meine Präsentation können Sie schon sehen, oder? Die ist genauso groß wie bei mir? Oder muss ich noch irgendwas machen? Groß ja, genug. Wir können Sie dann so groß machen, dann sehen wir glaube ich, Jetzt sehen wir nur noch die Präsentation und können Sie nur noch hören. Das ist für mich auch kein Problem. Ja, wunderbar. Ich hoffe, sie zappelt nicht so viel rum, wie sie beim Testen rumgezappelt hat, Das ist ein PDF, in dem ich rumscroll, ab und zu mal springt es ein bisschen. Das Thema für die nächsten 20, 25 Minuten wurden ja schon bekannt gegeben. Und über das ich sprechen möchte, ist eben die, das Making und Makerspaces mit Kindern und Jugendlichen. Also irgendwie so zwischen 8 und 14 sind die Kids und Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Und was mit denen so gemacht wurde oder auch was andere mit denen machen. Und ähm, mir ist nicht ganz klar, sie werden alle nicht ohne Anlass hier reinkommen. Sie werden auch wissen, was Make heißt. Make heißt zuerst einmal einfach machen natürlich. Und das Machen oder das Making auf Englisch hat die spannende Konnotation, dass ähm, die Bewegung der digitalen Selbermacher, also die mit Lasercuttern arbeiten, mit Vinylcuttern arbeiten, die programmieren sich dieses diese diesem diesen Begriff ganz stark verschworen haben. Das heißt aber nicht, wenn Sie nach Making suchen, also wenn Sie googeln, ähm, dass Sie dann nur Maker-Projekte finden, die mit die digitalen Sachen zu tun haben, sondern die digitalen Sachen sind natürlich auch die, die mich vor allem interessieren als jemand, der im Bereich des E-Learnings aktiv ist oder auch mit dem Umgang mit digitalen Technologien. Also diese diese Schärfung des Begriffs auf ähm, auf digitale ähm, Aktivitäten, die stammt jetzt ähm, nicht nur von mir, aber auch von mir, aber Sie werden ähm, sehr viele andere Dinge auch finden, wenn Sie den Begriff Make suchen. ja Und warum dieses... also es gibt Wissenschaftler, die haben sich damit beschäftigt, ob überhaupt das Making schon eine Bewegung ist, also eine soziale Bewegung, und die sind darauf gekommen, ja, weil es eben Abgrenzungserscheinungen zu anderen Bewegungen gibt, haben auch versucht zu beschreiben, um was es da eigentlich geht. Da gibt es Leute, die ähm, eben zum Beispiel auch unter Nachhaltigkeitsüberlegungen versuchen, die Welt zu verbessern, was selber machen, was andere ähm, vielleicht sonst für sie, also die eben nicht nur konsumieren wollen, sondern die als Produzenten aktiv sein sollen. Ähm, auch Repair-Cafés gehören quasi zur Maker-Bewegung. Und äh, wahrscheinlich gibt es auch in Frankfurt ein FabLab, also ein Fabrication Laboratory, ein, ein Laden, der ähnlich aufgebaut ist wie ein Copyshop, aber in dem halt ein 3D-Cutter steht, ein, ein Laser-Cutter steht, ähm, mit dem zum Beispiel Holz bearbeitet werden kann oder ähm, Papier ausgeschnitten werden kann äh, mit Hilfe von ähm, digitalen Hilfsmitteln, also jetzt Computer beziehungsweise die entsprechenden Werkzeuge, die ja gar nicht mehr richtig teuer sind. Also vielleicht hat auch der da andere schon ein 3D-Drucker zu Hause. Ich habe noch keinen zu Hause, ähm, die aber halt doch noch, also gerade ein Lasercutter kann sich nicht jeder ins Wohnzimmer stellen. Ähm, zum Teil aufwendig sind, aufwendig sind zu bedienen und uns ganz Feines dahin zu kommen. Im Unterschied zum Copyshop haben diese Fab Labs und Makerspaces aber den Charakter, dass es da nicht nur darum geht, halt was auszudrucken, sondern es geht auch ganz stark in der Bewegung darum, Erfahrungen auszutauschen, Ideen auszutauschen. Also, Sie werden kaum erleben, dass jemand sagt: Oh, diese Idee habe ich aber gehabt, die darfst du jetzt nicht nachmachen. Im Gegenteil, es geht darum, hier Ideen auszutauschen. Das wird auch sehr viel offen lizenziert. Natürlich werden auch viele Innovationen, also Prototypen, gedruckt im Business-Bereich, wenn es um Erwachsene geht, wo es dann vielleicht nicht mehr ganz so transparent abläuft. Aber die Bewegung als solche ist einer des offenen Austauschs. Sie sehen auf der Folie auch ein paar Werkzeuge. Das ist zum einen der 3D-Drucker als ganz zentrales Werkzeug, der Computer und auch das smartphone Dazu gehören, gerade wenn man mit Kindern arbeitet, auch spezielle Anwendungen. Sie haben bei Ihnen Kartoffeln und Bananen liegen. Sie werden sie wahrscheinlich brauchen für Makey Makey. -E. Und äh, alle Sachen rund um Robotics gehören für Kinder auch dazu. Das Making an sich ist jetzt nicht was, was ganz total neu ist. Also die Idee, dass ähm, das Erstellen eines Produktes, eines Werkes, und das kann bei Make natürlich auch ein digitales Werk sein, ähm, was ganz spannendes ist aus Perspektive der Lernforschung und der Pädagogik. Ist schon eine ältere, also da gibt es auch andere Personen, vor allem Reformpädagogen, die gesagt haben, es ist wichtig, mit Produkten auch zu arbeiten. Maria Montessori zum Beispiel hat ja vorgefertigte Produkte. Der John Dewey als Reformpädagoge, der vor allem in Amerika aktiv war, hat gesagt, es ist wichtig, dass jedes, jedes Kind seine Schule selber baut. Also, um richtig also um, dass jedes Kind eine eigene Schule baut und die Schule wirklich ähm, gestalterisch mitbaut, in der er quasi unterrichtet wird. Ähm, er hat zum Beispiel diese Zeitungen gedruckt mit seinen, mit seinen Schülern. Und in Amerika gibt es am MIT einen Professor Seymour Papert, ähm, inzwischen erkraut, aber noch aktiv. Und der ist, wohl, also der ist für mich so einer der Personen, wo ich mir denke, wenn ich mir so ein Date wünschen könnte. Der ist ein ganz spannendes Date. Der hat ähm, am Media Lab maßgeblich viele Entwicklungen beeinflusst ähm, und hat ähm, das unter der Überschrift des Konstruktionismus äh, gestellt. Also er sagt, fürs Lernen oder für gutes Lernen ist es wichtig, dass eben was konstruiert wird. Und da muss man aufpassen, es hat zwar Verbindungen zum Konstruktivismus, aber es ist praktisch eine eigene Begrifflichkeit, die darauf abzielt, dass man etwas tut beim Lernen. Dazu kommen ähm, rund um die Bewegung, Bewegung des Making bei Kindern auch die Entwicklungen, dass Innovationsentwicklung war spannend ist, dass das MINT gefördert werden muss. Und wenn es um digitale Geräte geht, wird es natürlich auch im weitesten Sinne eine MINT-Förderung damit verbunden sein. Und so gibt es einige Bezüge und Vorläufer, die quasi jetzt in dem, quasi als unter der Überschrift MAKING zusammentreffen. Die ähm, Prinzipien, die Sie hier sehen, das sind Prinzipien, die wir ähm, als Vorbereitung für eine offene Werkstatt mit Kindern erstellt haben und die sind aber abgeleitet aus, den, aus dem Maker-Manifesto von Hatch, also eigentlich aus dem Manifesto für Erwachsene, für die ähm, Maker-Labs, gedacht und entwickelt. Und... Ähm, Sie sehen zum Beispiel, die Regel 8 ist so eine Regel, die haben wir uns dann nicht nehmen lassen, da reinzuschreiben. Wohlgemerkt haben da auch Kinder mitgemacht bei der Entwicklung der, Reden. der Regeln, weil es wohl dann doch eine ganz wichtige Regel ist. Zumindest wenn man Kinder hat oder Kinder kennt, sollte das klar sein, dass es halt mitgemacht. Aber wichtig ist, dass man eben kreativ sein kann und muss. Also es muss Spielraum geben für eigene Abwandlungen, für eigene Entwicklungen. Es geht darum, dass man sich offen austauscht, auch was selber ausprobiert. Dass man auch scheitern kann beim Machen. Also wenn ich die Welt erfindere, scheitern ja sehr viele Dinge. Und das muss auch völlig okay sein, muss auch für den Lehrenden, für den Betreuer okay sein, wenn mal was nicht funktioniert. Eben also es, Und natürlich muss, das ist gerade wichtig, wenn nur ein 3D-Drucker da ist, ist auch klar, dass die Ressourcen und Werkzeuge geteilt werden. Was abzuleiten ist, wenn Sie diese Regeln sehen, wenn sie, wenn sie jetzt und wenn unter Ihnen auch Lehrer sind, also es geht darum, dass es in der Regel kein normaler Schulunterricht ist, sondern eine offene, offene, gestaltete Unterricht oder eben eine Werkstatt ist, wo dann solche Regeln zum Tragen kommen, also wo die Kinder ähm, sich sehr viel frei entscheiden können und wählen können, was sie machen. Ja, die Maker-Werkzeuge habe ich kurz schon mal angefangen und jetzt möchte ich einfach zwei speziellere vorstellen, die Sie auch heute dann ausprobieren können, ähm, vermute ich zumindest zum Teil. Ähm, einfach weil sie unglaublich spannend sind. Ich habe hier zum, als erstes, das ist eigentlich kein richtiges Werkzeug, sondern ähm, ähm, zeigt einfach, wie man mit ganz einfachen Dingen ähm, rund um das Smartphone ganz coole Sachen machen kann. Was Sie hier sehen, ist eine ganz alte Entwicklung, 150 Jahre alt, in den Salons ähm, der Bürger wurde eine 3D-Brille rumgereicht und mithilfe der 3D-Brille und speziell angefertigten Fotografien, die aus zwei Winkeln ange, angefertigt worden, konnte man auf einmal ähm, unsere Prokultionsleistung des Hirns macht es möglich in 3D sehen. Und äh, Ähnliches wurde jetzt ja praktisch wieder aufgegriffen und gedacht im Sinne der Google Cardboards, die es auch zum Kaufen gibt, das sind diese Pappbrillen, in denen kleine Linsen eingesetzt werden und die Baupläne ähm, oder ähnliche Plan, also Ähnliche Pläne für so eine Brille gibt es kostenfrei und auch offen lizenziert ähm, unter Guckkasten äh, im Internet. Sie können die herunterladen. Das Problem ist momentan nur, dass die Linsen nicht ganz so einfach zu bekommen sind, wenn Sie Circuit mit der ganzen Klasse machen wollen. Der Witz ist allerdings jetzt nicht, dass Sie hier Fotos anschauen müssen, um äh, dann, dann 3D-Effekte davon zu haben, sondern dass Sie jetzt Ihr Smartphone quasi in die Brille reinstecken und äh, entsprechende Apps aufrufen ähm, und die Apps haben aber nicht nur die Idee zwei Bilder zu zeigen, die eben in unterschiedlichen Winkeln aufgenommen werden, sondern sie können sich mit dieser Brille auch frei im Raum bewegen und ich Erzähl es ein bisschen ausführlich, wenn Sie es schon mal gesehen haben, dann werden Sie sich irgendwas erzählen. die eigentlich im besten Falle sollten Sie eine Brille auf, auf der Nase haben, um das zu erleben. Also was Sie damit machen können, ist zum Beispiel Achter, Achterbahn fahren und ähm, Sie hätten das höchste Vergnügen, das kann ich Ihnen versprechen, zumindest diejenigen, die da mit der Brille rumfahren. es funktioniert sehr gut und ist eben mit einem relativ, ähm, keinen kleinen Bastelaufwand, aber mit den Kids mit großer Begeisterung zu machen. Also ich habe von der Kunstlehrerin die Rückmeldung bekommen, ihre Kinder waren noch nie so begeistert im Kunstunterricht gewesen, ähm, also, außer bei dieser Brille, die sie da gebastelt haben. Und ein zweites Werkzeug ist übrigens auch ähm, aus, dem, aus der Gegend von ähm, Simon Papert, den ich vorgestellt habe vom MIT. Ähm, aus, aus, seiner, aus seinem Umfeld kommen unter anderem auch äh, Lego Mindstorms, ähm, das One Laptop for Child Projekt. Also, da war er nicht maßgeblich, aber hat mitgedacht. Das Makey Makey Kit haben Diplomaten bzw. Doktoranden von ihm entwickelt. Mit dem Kit können Sie Ihre die Tastatur Ihres Computers ähm, erreichen, anschließen, und zwar einfach so. Sie müssen nichts installieren. Sie müssen es nur per USB an anstecken und können dann jegliche Gegenstände, die leicht leitend sind, also eine gewisse Feuchtigkeit haben, als Alternativen zu Ihrem Keyboard, also einzelne Tasten auf Ihrem Keyboard einsetzen. Das heißt, Sie können sehr, sehr einfach aus einer, Ihrer Banane, Kartoffeln, was Sie da auch immer liegen haben, Sie werden es nachher ausprobieren, ähm, Alternative Zugriffsstellen für ihren Computer machen und können da ganz lustige Sachen sich ausdenken, zum Beispiel auch ähm, Fotofallen für ihre Katze, wenn sie ähm, zum Futternapf steigt, also sofern es entsprechend vertratet ist. Man kann auch mit Hilfe mit dem Makey Makey Kit auch sowas bauen, wie, äh, wenn man viel Material hat, wie ähm, Treppenklaviere. Sie kennen entsprechende Videos vielleicht aus dem Internet, wo praktisch eine ganze Treppe zum Klavier umgestellt wurde. Auch solche Installationen sind denkbar und schon realisiert worden mit Kindern. Im Folgenden habe ich einfach so ein paar Ideen mitgebracht, zunächst für zwei für zwei richtig große Aktionen, also wo, wo ich mir denke, wenn Sie jetzt als Anfänger dabei sitzen, wenn Sie sich sagen, ja, Moment mal, noch ist vielleicht eine Nummer zu groß, wenn Sie schon erste Erfahrung haben, sagen Sie vielleicht, okay, das ist genau das, was ich jetzt brauche, das wäre spannend. Um, und danach hatte ich noch kleinere Projekte, die um, ein, einfach um, vielleicht interessant sein könnten, gerade für einen Einstieg, sofern Sie auch mit Kindern arbeiten. Aber um, falls Sie nicht mit Kindern arbeiten, ist auch nicht schlimm, es wird Ihnen auch so Spaß machen und um, vermutlich zumindest, wenn Sie da Ambitionen haben. Die Maker Days for Kids sind um, eine viertägige offene Werkstatt, die wir letztes Jahr im, also um Ostern herum um, vorbereitet und dann um Ostern herum in Ferien durchgeführt haben. Für mich war das so die Idee, mal auszuprobieren, einem, in der, über einen längeren Zeitraum, eben nicht nur zu einem einzelnen Workshop-Termin, mit vielen Kindern sehr offen gestaltet, mit zahlreichen Werkzeugen zu versuchen, geht es überhaupt, wie funktioniert es, ähm, was passiert, weil an diesen offenen Werkstätten, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie auch in der Medienpädagogik aktiv sind, sind typischerweise, ähm, wenn es um Digitales geht, also Programmieren, Videogestaltung, oft nur Jungs aktiv, gelingt es mir auch Mädels zu aktivieren oder im gleichen Umfang haben wir praktisch da was mit sehr vielen Partnern auf die Beine gestellt und haben hier in Reichenhall Reichenhall ist im kleinen deutschen Eck, wir sind stark betroffen von den Flüchtlingsströmen beziehungsweise eher von dem Schließen der Grenze, also ich pendle quasi jeden Tag über die Grenze nach Salzburg. Wir sind im tiefsten schwarzen Bayern, also sehr ein sehr ungewöhnliches Projekt, glaube ich, für die Gegend hier. Haben wir es aber mit sehr vielen Partnern geschafft, auf die Beine zu stellen dass ja ausreichend Betreuerinnen ähm, dabei waren, um diese ähm, rund 40 Kinder, die wir jeden Tag hatten an den vier Tagen ähm, zu beglücken. Es waren allerdings nicht nur erwachsene Betreuerinnen, sondern das ist ganz wichtig für das Projekt, wir hatten zehn Peer-Tutoren, also eigentlich gleichaltrige, die in Vorgängerprojekten dabei waren. Und bei der Gestaltung und Vorbereitung mitgemacht haben, weil wir waren ja alle, also zu dem Zeitpunkt, als wir das Projekt geplant haben, noch wenig ähm, informiert ähm, rund um das Making. Also es kannte halt einer, wusste, wie es in 3D-Toker funktioniert und der andere hat schon auch viel mit Kindern programmiert, aber es war noch nicht jedem alles so klar, was man machen könnte. Sie sehen hier ähm, ein Bild von unserem Veranstaltungsraum im Haus der Jugend. Das ist ein großer Saal, ähm, der normalerweise halt kinostuhlmäßig ähm, bestuhlt ist eine Bühne hat, von der das Foto aufgenommen wurde. Und links daneben sehen Sie den Raumplan, also was Sie das sehen, dass das zum einen einen Eingang kam, über dem alles lief. Also die Kinder mussten sich quasi registrieren, noch anmelden, auch wenn sie da mal eine Zeit lang geg gegangen sind und konnten sich aber sonst in dem Raum absolut frei bewegen. Sie haben ein großes Lager gehabt mit vielen Sachen. Es war eine ganz große Herausforderung, glaubhaft zu vermitteln, dass sie sich da einfach frei bedienen dürfen und auch sonst die Räumlichkeit nutzen dürfen, wie sie das wollen. Also auch die Tische waren, waren einige Tische einfach ohne nähere Bestimmung da, um sich da einfach zu erproben und ausprobieren. Wir hatten 3D-Drucker, wir hatten Vinylcutter, das ist ein Schneideplotter, mit dem man auch Folien schneiden kann. Wir hatten bügelbare Folien, das heißt, man kann dann ähm, ähm, zum, auch beflockte bügelbare Folien, da kann man T-Shirts bekleben mit coolen ähm, Fotos, die man halt selber gemacht hat, selber gestaltet hat oder im Web gefunden hat. Also wir hatten noch einige Fanartikelproduktion. Wir haben ein Atelier, wo es eine Nähmaschine gab und auch eine Bohrmaschine und Bohrmaschine, Nähmaschine waren äh, mindestens genauso beliebt wie der 3D-Drucker. Es war für viele der Kinder ganz aufregend, dass das einfach da war und sie das nutzen durften. Ähm, es gab dann auch einen Video Videoaufnahmebereich noch ähm, im Untergrund quasi unter der Bühne und auf der Bühne war unser DevLab, wo die Computer standen, wo man unter anderem die 3D-Modelle für den 3D-Druck gemacht hat. Ja, so sah das zum Beispiel aus. Wir hatten eine, eine, eine Lounge, das fängt an, ein bisschen zu zittern hier. Das mag das Web nicht mehr. Ich hoffe, mein Ton kommt wenigstens gut durch. Links sehen Sie, also was wir also versucht haben, um den Tag ein bisschen Struktur zu geben. Die Kinder kommen ja quasi, sind völlig überfordert, weil wir ja keine reformpädagogische Einrichtungen in der Gegend haben. Also die kommen von ganz normalen Hauptschulen, Gymnasien, sind einfach in eine Situation gekommen, wo sie auf einmal selber entscheiden durften, was sie machen den ganzen Tag, äh, sich organisieren mussten. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben halt ähm, zum Beispiel Führungen gehabt zum Einstieg. Also die Kinder haben sich gegenseitig Führung gegeben und ab dem zweiten Tag haben das die neuen Kinder quasi auch selber gemacht, die nicht als Tutoren engagiert waren, auch mit großer Liebe. Es gab zum Beispiel auch ein Verbot für Erwachsene. Also es durften keine Eltern einfach so in die Halle reingehen, sondern durften nur zu gezielten Führungen ähm, durch die Kinder selber, durch den Raum. Und ähm, das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil es war einfach wahnsinnig spannend, was da passiert ist. Und ähm, wir hätten sonst nur Erwachsene also stehen gehabt, die ständig irgendwie schauen, was ihre Kids da machen oder wie ein 3D-Drucker funktioniert und so weiter. Äh, links sehen Sie das auf dem Foto eben die Challenge, die Tageschallenge vom ersten Tag. Da ging es darum, diese 3 d ähm, Buchstaben zu bekleben, die stehen jetzt hinter mir, zumindest ähm, Make steht hinter mir, aber sie sehen mich ja gerade gar nicht und was die Kids gemacht haben am Ende des Tages war, dass sie die mit Aluminiumfolie zum Teil beklebt hatten und ein interaktives Piano draus gemacht haben. Auch das könnten sie quasi am Ende des Workshops heute in Frankfurt machen, ähm, wenn sie noch Aluminiumfolie haben und nicht nur Kartoffeln und, <lacht> und ähm, Äpfel oder ähnliches. <lacht> Dann im mittleren Bild ähm, sehen Sie so eine der, der Kreativleistungen, also wo praktisch ähm, über das Angebot hinausgegangen wurde. Also, wir haben, wir haben zum Beispiel Lötworkshops gehabt, also wir haben für jede Technik eine ähm, kleine Einführung gehabt, wobei es wirklich kurze, prägnante Einführungen waren, 15 bis 20 Minuten, wo halt Techniken gezeigt wurden. Beim Löten hat es allerdings ein bisschen länger gedauert. Ähm, und das, was Sie hier sehen, ist ähm, die Verkabelungen von einem Acrylbild, das mit LEDs verschmückt wurde oder geschmückt wurde. Also, das Acrylbild hat jetzt led ähm, Bilder drin. Und ganz rechts sehen Sie das offene Angebot, ähm, wo man halt einfach selber auch Workshops ankündigen konnte, die, also auch die Kinder selber, die peer tutoren sowieso, um was, ähm, um Leute einzuladen und zu machen. Wir haben als Wissenschaftlerin natürlich auch versucht, das ist ja irgendwie klar, da ein bisschen auch ähm, Zahlen zu sammeln und uns, wenn Sie jetzt neugierig sind, wie sowas geht in einer offenen Werkstatt. Wir haben jedem Kind eine ID gegeben und egal, was die Kinder gemacht haben, also ob sie bei Workshops waren oder ob sie ein Gerät ausgeliehen haben, also wir konnten nicht alles im Detail erfassen, aber sobald sie irgendwie was ausgeliehen haben, was Spezielles oder ein 3D-Modell gebaut haben am Computer, haben sie es mit ihrer Nummer versehen müssen. Und dadurch können wir sehr gut nachvollziehen, was sie wann gemacht haben. Wir haben auch Fotos von den Projekten der Kinder gemacht. Die mit der ID versehen, sodass die Kinder, wenn sie auf den wordpress blog gehen die ID eingeben, ihre eigenen Projekte praktisch als e-Portfolio angezeigt bekommen. Und so wissen wir, dass wir einen sehr großen Erfolg hatten, was die Wiederkehrwahrscheinlichkeit war. Wir hatten am ersten Tag beispielsweise 28 Kinder, am zweiten Tag waren vor 11, 11 los, 24 wieder, davon wieder da. Also die gleichen Kinder waren einfach wieder da, als ob sie nichts anderes machen hätten wollen können in den Osterferien. Es gab da keine, keine Anmeldung oder keine Verpflichtung zu kommen. Was für uns natürlich ganz schön war, das steht jetzt hier nicht auf den Zahlen, wir haben gleichermaßen Jungs wie Mädels erreicht. Und der einzig signifikante Unterschied, also im Hinblick auf die Schularten, gab es keinerlei Unterschiede, was die Kinder gemacht haben. Beim Geschlecht war es so, dass für uns war das sehr überraschend, die Jungs signifikant häufiger 3D-Modelle gebaut haben. Für uns als Betreuerin war das überraschend. Das lag allerdings daran, dass da einfach zwei Mädchen, ähm, ich, ich glaube, über drei Tage hinweg nur 3D-Modelle gemacht haben. Und so hatten wir den Eindruck, dass eh immer auch Mädchen da sitzen. Aber es waren halt die gleichen, die da einfach unglaublich viel Spaß dran hatten und übrigens auch gar nicht viel gedruckt haben, sondern vor allem Häuser gezeichnet haben. Ein zweites ähm, ganz großes Vorhaben ist Makerspace in der Schule. Ähm, also es gibt in Deutschland eine Makerspace in der Schule, von dem ich zumindest weiß. In München gibt es ähm, den Versuch, sowas aufzubauen an einer berufsbildenden Schule. Und an einer reformpädagogischen Schule, der Freien Aktiven Schule Wülfrath gibt es eben den ersten Makerspace, also wirklich einen Raum, der als offene Werkstatt geplant war und inzwischen bereichert wurde mit 3D-Druckern. Und der Matthias Wunderlich hat uns hier zum Beispiel einen Bauplan gezeigt, also wie, wie das jetzt wirklich aussieht. Also der Makerspace wird noch also wurde schon gebaut und wird noch ausgebaut, zu teilen mit der ganzen Schulgemeinschaft, wie es also üblich ist, in reformpädagogischen Einrichtungen. Und äh, wird auch schon sehr rege angenommen. Ich habe ihn ähm, auf der Make in München getroffen, da hat er erzählt, ähm, dass es momentan noch so ist, dass es für ihn schon sehr, sehr herausfordernd ist, weil 15 Kinder da sitzen und jeder was anderes möchte und es halt noch kein, kein, quasi keine Kinder und Jugendlichen gibt, die halt schon genau wissen, wie es in 3D-Drucker funktioniert beispielsweise und dass er sich schon darauf freut, wenn die Kids dann auch selber hier ähm, beratend und als Peer-Tutoren eingreifen können. Ein Projekt, das ich Ihnen mitgeben möchte, das Sie wahrscheinlich bauen können, sofern Sie ein Smartphone in der Hosentasche haben und irgendwo in Ihrem Haushalt eine große Linse haben, also ein Vergrößerungsklag haben. Das kann zum Beispiel von Ihrer Kamera vorne sein und das kann auch, wenn Sie, wenn Sie schon eine Lupe benötigen für das Kleingeschriebene, Kleingedruckte, ähm, ähm, ähm, bei den AGBs irgendwo drauf gedruckt oder scheiße Briefmarken sammeln. Also wenn Sie eine Lupe im Haus haben, sollten Sie die jetzt nehmen und ihren, Ihr Smartphone auch eine Schachtel suchen, eine alte Schuhschachtel. Was Sie machen können, Sie können sich ähm, damit einen kleinen Beamer bauen, also einen kleinen Do-it-yourself-Projektor. Den Bauplan dafür ähm, finden Sie äh, mannigfaltig im Internet. Und man kann natürlich dieses Projekt auch gut in Schulklassen machen. Da fällt natürlich sofort das Stichwort Physikunterricht zum Beispiel. Also wenn es darum geht, um Projektion geht, ist es hier natürlich ähm, super naheliegend, diesen Projekt zu bauen. Ähm, die Kinder werden nämlich schnell merken, was mit der Projektion auf sich hat. Wenn da das Smartphone quasi eingeschaltet wird und das Bild projizieren soll, ist es erstmal zum einen unscharf. Und zum anderen steht alles auf dem Kopf von der Seite verkehrt und entsprechende Apps müssen erst heruntergeladen werden und Einstellungen vorgenommen werden, dass das Bild dann quasi auch wirklich zu lesen ist. Aber es funktioniert eigentlich alles ganz einfach und wunderbar. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass Sie damit beamen können, wie Sie jetzt mich sehen am Leinwand oder beziehungsweise diesen Vortrag, sondern äh, es ist wirklich DIN A4 groß, äh, geeignet für vielleicht drei, vier Zuschauer. Und was Sie sich auch noch ausdenken müssten, ist ähm, geeignete Möglichkeit, den Ton ein bisschen ähm, zu erhöhen, damit sie es auch gut hören. Ein anderes Projekt auch rund um Smartphones, einfach weil es so einfach ist, weil die Kinder und Jugendlichen in der Regel ja eins in der Hosentasche haben, ist die Lächelsafari. Wir haben das schon in einem Vorläuferprojekt, ich glaube, so schon vor rund vor zwei Jahren das erste Mal gemacht und haben ähm, den kind, die Kindern quasi erst eingewiesen, wie man Fotos macht mit dem Smartphone. Also wie funktioniert das eigentlich ganz gut? Auch diesen Bericht finden Sie finden sie online, äh, haben gezeigt, was man, was man darauf achten muss, dass man zum Beispiel nicht zoomen sollte am Smartphone, dass man die Ausschnitte schon so wählen sollte, dass man sich lieber selber bewegen sollte, bevor man das Smartphone bewegt. Und haben dann versucht, mit den Kindern äh, Lächeln zu suchen, also Lächeln in der Stadt. Die Eltern waren auch nicht wenig begeistert, dass die Kinder nicht nur am Rechner rumgesessen sind, sondern was zu tun hatten. Und hier sehen sie drei Bilder von Lächeln, die sie in der Stadt gefunden haben. Also, ein Mülleimer, da wurde ein bisschen nachgeholfen, da fehlten irgendwie die Augen. Das zweite ist auf dem Kopf aufgenommen worden und das dritte können Sie selber ganz gut erkennen, wobei nicht ganz klar ist, ob es vielleicht doch eine große Nase ist. Ja, so waren praktisch jetzt einfach zwei große Projekte, zwei kleine Projekte und das ist praktisch jetzt einmal noch zwei, zwei abschließende Fragen, mit denen, mit denen ich dann den einen Teil vom Input abschließen möchte und möchte Ihnen einfach noch ein paar, paar Sachen mitgeben, wenn Sie sagen, das ist jetzt spannend und Sie haben auch vor, nach Ablauf dieses Workshops heute sich damit zu beschäftigen, ein paar Möglichkeiten äh, wissen, wo sie hinlangen könnten. Also ist denn Making wirklich eine neue Idee? Es ist natürlich relativierendes Basteln an sich, ist jetzt nichts Neues. Als offene Methode im Schulunterricht ähm, hat bestimmt eine andere Qualität wie der Werkunterricht. Und ähm, gerade für die MINT-Initiativen ist für mich das ganz wichtig, also viele im MINT-Bereich, die zum Beispiel im Schülerforschungszentrum arbeiten, sagen, das machen wir ja schon ganz lange. Und da muss ich schon einschränkend sagen, so wie ich die Einrichtungen kenne und die Workshops, ist es da schon typischerweise so, dass alle Kinder das Gleiche machen. Beim Making geht es aber darum, dass es einen kreativen Spielraum gibt und dass... Ähm, dass dann was Neues entsteht unter Umständen. Und es das heißt nicht immer, dass bei allen Making-Aktivitäten alle was anderes machen. Bei, dem vorgeschlagen, bei der vorgeschlagenen VR-Brille ist es zum Beispiel nicht so. Da tritt das Making eigentlich erst im Nachhinein ein. Also man kann dann für die VR-Brille auch Anwendungen gestalten. Noch nicht viele, weil uns die Apps noch fehlen, die für Kinder geeignet werden. Aber es gibt erst Ideen, was man damit machen könnte, um dann praktisch mit der 3D-Brille eigene Sachen auch anzuschauen. Und das Making nimmt aber deutlich an Fahrt auf. Also was, Sie, was wir erleben, ist bestimmt der Anfang erst. Von einem, von einem Hype. Sie waren, glaube ich, kurz weg, oder war ich kurz weg? Ich hoffe, Sie bleiben mir erhalten. Mhm. Es nimmt definitiv alle an Fahrt mit. auf. Es sind, es sind alle, Sie sind noch da gewesen, so schön, Sie sind nicht verschwunden. <lacht> <lacht> es nimmt an Fahrt auf, ja, also viele Reports, Horizon Report zum Beispiel für, für, die, für den Technologieeinsatz an Hochschulen, sagt, das ist von hoher Relevanz. Ich habe jetzt ja nur über Kinder gesprochen, aber das gleiche Thema tritt auch für Hochschulen ein. Es gibt immer mehr Hochschulen, die FabLabs haben, die Theo Graz hat ein FabLab, ähm, München hat, Theo München hat einen Unternehmertum, also ein Makerspace für Studierende. Also auch da ist die, findet die Entwicklung genauso Anklang. Und ähm, ich gehe damit aus, dass jetzt quasi sowas vielleicht schon beginnt mit einem Hype, das ähm, natürlich auch mit Gefahren verbunden ist, ähm, aber natürlich für mich eine ganz spannende Entwicklung ist zu sehen, ähm, dass... Das ist einfach was ganz Verrücktes und Spannendes, was da passiert und was auch wahnsinnig viel Spaß macht. Wenn ich es neugierig gemacht habe, so als Ausblick, was Sie noch machen könnten. Ähm Herr Eichhorn hat zu Beginn schon gesagt, er hatte bei einem Online-Kurs ähm, teilgenommen. Der Online-Kurs an sich steht noch zur Verfügung. Also wir werden ihn auch noch äh, mindestens drei Monate online stehen lassen. Das heißt, Sie können sich auf der Plattform Emox.at registrieren, finden dort alle Videos und äh, Projektbeschreibungen, Materialien, was man machen könnte, um sich systematisch als Einsteiger ähm, rund um das Thema Making mit Kindern zu beschäftigen. Und auch weiterhin ähm, verschicken wir Linsen, also Linsentare für die Brille, für die Teilnehmerinnen des Kurs. Im Kurs sehen Sie, wie das funktionieren würde. Ähm, als zweites, wenn Sie zufällig in Berlin sind und sich um das, auch um das Thema OER, also offene Bildungsressourcen beschäftigen, wir haben da ein spezielles Panel zum Thema Making ähm, auf, der, auf dem OER-Festival. Ähm, einfach weil es ähm, völlig verrückt ist, aber jedes Making-Projekt oder fast jedes Making-Projekt ähm, arbeitet per se auch mit offenen Bildungsressourcen und erstellt diese. Zumindest scheint es mir so. Also dieser offene Charakter der Bewegung scheint sich auch da niederzuschlagen und sehr groß Bewusstsein zu haben, was offene Bildungsressourcen angeht. Und ähm, was wo ich jetzt gerade dran sitze, also wo ich auch wieder dran sitzen würde, wenn das Gespräch dann zu Ende ist, während, während Sie basteln, werde ich weiter äh, lektorieren und editieren. Wir sind gerade dabei, ein Handbuch zusammenzustellen, herauszubringen. Die Veröffentlichung ist für den 1. März geplant im Rahmen des oer Festivals. Sie können es natürlich auch gerne ähm, bestellen und ähm, also als Printausgabe im Buchhandel bestellen. Aber das Ganze wird auch einfach ähm, so als PDF zum kostenlosen Download sein mit vielen spannenden Ideen. Die Ideen, die ich hier vorgestellt habe, werden da auch beschrieben sein und ähm, noch, ähm, noch, noch viele andere lustige Dinge. Also ich ähm, einfach als Idee, man kann auch einen 3D-Scanner selber bauen, wenn man ein Smartphone hat und eine Werkstatt. Ja, und wenn es sonst weitere Fragen gibt zu meinen Aktivitäten, gibt es auch immer regelmäßig ähm, Update in meinem Weblog. Aber jetzt bin ich ganz gespannt, Sie, Sie wieder zu sehen und vor allem zu hören, ähm, was jetzt ganz wichtig ist für Sie noch, was ich, wie Sie unterstützen kann, dass Sie den den Einstieg ins äh, selber aktiv werden und basteln gut schaffen.